Schon mal überfallen worden. Oh! Den Prank haben wir monatelang planen können. Ist Wir natürlich zuerst müssen überlegen, was wir mit dem Joel genau machen Und da ist uns glaub, die Idee mit dem Kidnappen ziemlich schnell in Sinn gekommen. Okay, am um, äh, 21. März habe ich folgende WhatsApp-Nachricht bekommen. Hoi Joel, ich würde am 25. Mai gerne eine kleine Party in Motor oder machen. machen. Ein paar Tage, vorher schreibt sie nach, hey, es tut mir so leid, aber meine Kollegen können mir nicht helfen aufbauen. Der Joel ist so eine liebe Sicht, der kommt natürlich sehr gerne aufbauen. Gut, klar, es liegt daran, dass er nichts für die Party muss. Also spart er 20 Stutz und somit kommt er natürlich. Wunderschönen guten Abend. Es ist Samstag am um 7 Uhr am Abend und wir stehen hier vor dem Schützenhütli in Gaumitz. Der Schol ist eingeladen zu einer kleinen Party von einer guten Kollegin, die den Lokvogel spielt. Ich bin Lona und ich habe den Lokfogo spielen. Und er konnte jetzt noch ein bisschen helfen vorbereiten für die ganze Party. Im Verlauf des Abends musstet ihr mal in diesem Auto hier Getränke rausholen. Kann man weiterhauen? Wie man sieht, da vorne noch ein paar Partysachen, die werden vorher. Und hinterher noch ein Getränk. Und dann kommt dann der lustiger Part. Wir sitzen hier im Aufnahmewagen und warten auf Joel, wenn man schaut. Wir sehen live, wo sie sind. Sie sind im Moment hier und kommen hierher. Das ist dann für uns sehen dass wir gut zwei Stunden ruhig im Wagen hocken müssen. Das glaube ich, das Schwierigste des heutigen Tag wird sein. Und wir hoffen, es kommt gut aus Haben wir haben angefangen ein Zeug aufzubauen, wir machen jetzt ein paar Ballons. Ich muss aber sagen, das war die himmelschön, Party Am um 21.04 haben sie mir viermal geschrieben, gehabt, dass sie bereit sind und die sollen uns schicken. Du bist selber hure nervös gsi. Hat er schon so dann mal hastig mal g'schlagen so, <lacht> oh mein Gott, machen wir das wirklich? Können wir das wirklich durchziehen? Danke schön. Oh, oh, oh! Ich von hinten jemanden, schlägt mich gegen die Ich sehe nochmals, wer hinter mir ist. Es kommen drei andere Leute komplett maskiert. Es hat weder jemand mit mir geredet, es haben mich alle festgehalten. Wirklich wie im Film. Es hat den beste Krimi gegeben, ohne Scheiß. Ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, zu dem das Mund zu Wenn ich jetzt noch mehr aufrege, dann wird es nicht besser. Das ist Fakt. Ich bin jetzt mit Auto in dem Auto. Die lohne ist mir nicht helfen. Es will niemand mit mir. Ist das ein Prank, ja oder nein? Auto. Ja oder nein? Ich fahre mit dem Auto im zweiten Gang. Einfach so gemütlich über Feldwege. Aber weil es natürlich der zweite Gang ist, dann würden wir hier mit 300 Sachen durchfahren. Ja, und wer fährt hier? Das ist der Besoffe? Kommen wir wieder am gleichen Ort zurück. Die Leute schwollen nebenan im Wald, hinein tönen dort an einem Baumfessel, lören liegt da, ist da mit den Masken vor ihm. Oh, das ist so schön. <lacht> Wünschlichkeiten. Ja, eigentlich das ist es etwas lustiges. Ich meine, er hat sie auch ein bisschen verdient. Also, plötzlich hat Rafa auf uns alle gezeigt und gesagt, du bist ein Wichser, du bist ein Wichser. Er ähm, hat oft nicht gezeigt und gesagt, du bist der grösste Wichser. Scheiße! ist das die verdammte Huhe. Alter, ich zittere. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh oh oh Ganz ruhig. Oh mein Gott. Oh <lacht> es ist ja der erste Prank, den wir gegenseitig gemacht haben. Aber wie soll ich das jetzt toppen? Soll ich ihn umbringen? Ihr seid kaputt. Wir drehen es kostet Geld? los. <lacht> Ist das nicht verdammt Geld? Warte, das Mikrofon kannst du nicht rauskriegen. Nein, jetzt maskieren. Ja, aber für das bist du zu nahe. Ich schaue eine verdammt. Ist das nicht verdammt geil? <lacht>